Wir befinden uns in der Grazer Altstadt, mitten in der Innenstadt, in der Schmiedgasse und der Landhausgasse. Und hier werden in den nächsten Monaten und schon seit März die Oberflächen erneuert. Es kommt ein neuer Belag, ein sehr hochwertiger Belag für diese Fußgängerzone. Es werden in der Schmiedgasse und der Landhausgasse 13 Bäume gepflanzt. Großteil ist mit dem Stockholm-System, das heißt die Bäume werden unterirdisch äh, versorgt mit Feuchtigkeit, damit sie besser wachsen können. Ein Großteil dieser Baumscheiben, wo die Bäume gepflanzt werden, wird mit Sitzgelegenheiten ausgerüstet, dass die äh, Bevölkerung das auch nützen kann, um sich da hinzusetzen in den Schatten der Bäume. Also zur Verlegung kommen hier Granitplatten aus der Steiermark, aus Hartberg und im Gehsteigbereich werden großflächige Platten verlegt, im Fahrbahnbereich Kleinsteine, die im Segmentbogen verlegt werden. Ja, Wir freuen uns, dass wir ab Herbst den Grazern und Grazerinnen eine neu gestaltete Fußgängerzone in hochwertigen Materialien dann auch ab Herbst mit Baumbepflanzung bieten können und wünschen den Grazern viel Freude damit.